Wir 못 Aufnahme starten bitte läuft doch alles okay und hey, 내려st <lacht> den euch Willkommen zu einem der maggottag vom Q �OOLBLASH Ihr habt alle.. Ok in ihrem Ganzen her Ich 5Musich AmalgamteEt 받 DRW going down! und gut drauf Jo... Leute! Max Am Start Ihr ja, heißet sind alle euere lKiptwachtmensalvoderation <lacht> Hallo, mein Name ist IG Willkommen zu einer neuen Folge von 5 2 <lacht> so Löffel <lacht> <Lustig. lacht> Hi Leute! Willkommen zu Quick Flash 2 International! Heute spielen wir es mit ein paar anderen Leuten und in dem Spiel geht es eigentlich nur darum, dass wir alle ein paar Sätze bekommen. Und dann müssen wir die Lücken ausfüllen und dann voten wir für die lustigste Antwort. Und äh, ja, mit dabei ist äh, am ja, ja, Start. T zu dem ngm im Tutü. Was geht ab? Ich bin hässlich und das, äh, ja, ich bin hier, weil Mike ist auch hässlich und zwei hässliche Menschen sind besser als eine. Sagt der mit drei und jetzt Augen. Und ihr seid stolz. Und ihr seid stolz. Sagt der mit drei Augen. Und dann haben wir IG. Triple S2 International! Okay, let's go. Du, du, du. Falschantworten gibt es nicht. Und jetzt wird dieser komische cringy guy Schmidt ja. und mein Berufsberater oh meint, ja. das hier sei der einzige Job, für den ich tauge. Ich will, dass ja. ihr alle 110% gebt. Für mich steht viel Geld auf dem Spiel. <lacht> <lacht> <lacht> jetzt kommt Runde 1. Okay, prompt. Okay, das geht. Hier werden zwei Prompts angezeigt. Diese könnt ihr so clever oder unclever <lacht> beantworten, wie ihr wollt. Dann entscheiden sich alle zwischen oh eurer Antwort und der eines Mitspielers. Eure Punkte Wissen hängen wir? von der Anzahl an Spielern ja. ab, die eure Antwort mochten. Und für den Gewinner gibt es noch einen Bonus. Los! So, so. Ich finde, der Zähler ist mir sehr sehr suspekt. Mhm. Abgehoben. Neuer YouTube-Stelle. Mal sehen, wie ihr euch angestellt habt. Let's go. Fangen wir admit, was man einem kranken Kind nicht versprechen. Oh nein, das wird böse. Oh er wird ja, okay. böse. Keine Sorge, bald bist du okay, an einem besseren Ort. Dein Favoritenapel. Nee. Wow, ich hätte viel ja. bötigere Sachen erwartet. Let's deep. Let's go. Yeah, ja, da gut, geht's. Oh wow! Und, und weiter. Worüber Schaufensterpuppen ständig nachdenken. Okay. Oh nein, meine Augen sind hier oben. Oh Gott, und ich dachte, wir sind wohl im Kopf. <lacht> sind beide das, oben. das Ding ist, ich weiß jetzt schon, was von Max ist. Du weißt jetzt schon was von. Ah, doch nicht, ist von Mike! Nein, no, ich dachte das wäre von Mike. Ja, von Max oh, Meine Augen sind hier oben. Hey, Real-Rap stellt erst noch vor, wie viele Leute einfach bei der Puppen einfach am Gaffen sind. So, ich bin erster! Ich bin erster! Ich bin letzter von hinten. Ja, Enki. Ja, irgendwie. alle. Du bist wohl letzter. Wett wer nein, nein, ich bin, nein, Mike, ihr habt es falsch verstanden, Ich bin erster von hinten. Ach so, oh, das so ist, dann? nee, nein, nein, das ist auch <lacht> wieder gut auf den Mond hätte bringen können. So random. Ja. Ich hab auch was random. Ich hab auch High oh, Random. Ey, Chris, wie kann das sein, dass du immer direkt nach mir fertig bist? Also, dass ich immer als erstes fertig bin, das, ist, das bin ich gewohnt, aber. Okay. Denkt dran, das ist alles allein eure Schuld. Sorry. Unser erster Prompt ist die neue, viel bessere soko premise Soko mein Ding. Die Freizeitbetektive okay. haupt so Mein Kühl Ding. <lacht> oh Mann, ey. Oh Mann. Max, dafür, dass du meinen Joe geklaut hast aus meinem Kopf. Geh aus oh meinem Kopf Mann. raus, verdammt. <lacht> geh aus meinem Kopf. Als wir Offscreen gespielt haben, ist er auch Der mal mein Kopf gewesen. <lacht> Geht eure Stimmen an! Oh Mann! Oh, Junge Chris! Was denn? Vor <lacht> allem... <lacht> <lacht> <lacht> Nein! Ja? <lacht> ich dachte, du musst mal unten, Max. Schade. Das ist so cursed, dass Chris vor mir fertig ist, ne? Eigentlich bin ich hm. nicht immer als allererstes fertig, Jetzt, Chris Ich kriegt. bin einfach besser als du. bin einfach besser als du. Was? Ja. Kannst du doch mal sagen, wenn, wir dann, wenn ich dann gewinne? Ja. Da möchte ich es ja, ja. okay. Mhm. mhm. mhm. Ja, ja. ja, ja. Wie würdest du deinen ersten Tag als Bundeskanzlerin verbringen? Aha. Mhm. Haben Sie mich gerade Schauen wir mal, wer in Führung liegt. Ich natürlich. Ich bin einfach am lustigsten von euch allen, ihr unlustigen Da. Nicht letzter. Sicher, Sicher mein. Ich. Mike, ich hab das den uns an uns geglaubt <lacht> und <Boden>. yeah. <lacht> Mike, du musst das e rap hinzufügen yeah, yeah. Danke Mann, ich hab an uns geglaubt ja. Auf die Plätze, fertig Wow, <lacht> das ist aber das <lacht> gleiche Max, geh aus meinem Kopf raus <lacht> <Ja>. <lacht> Geh aus meinem <lacht> Kopf raus, Max Das Das nervt <lacht> Ich hab einfach irgendwas Ach, gewählt. Oh, Mann! Ich, ich, mann. ich, hab ich werd euch finden, ja, ich werd doch erst ja, eins. Nie Harry und oh nein! Und ja. der Duden! Und der Stein auf dem Boden! <lacht> Ey, das ist zu stark, oh, sorry, aber das ist zu stark. <lacht> zu stark. Och mann! Cobra! <lacht> <GoPro! lacht> Was? was? Ich, ich will euch finden wenn ich Cobra töte. Oh, Wollt, so lange will du den Bruch Ja! Ich komme zurück, Baby! Oh Gott, Mike Ach, könnte mir jetzt wirklich gefährlich, gefährlich nahe kommen. Chris denkt sich oh. jetzt gerade so, Mann, ich habe an uns geglaubt. Komm, Platz 1, Platz 1, ich bin einfach lustig. Komm, ich bin einfach lustig. Oh, Platz 2. Nicht <lacht> <Wow>. letzter. <lacht> Mike, gibt es noch für ja, noch. Und jetzt Runde 3, der letzte Lash. Jetzt werde ich Goldpokal bekommen. Ach du Scheiße. Oh, nicht Akronym. ist nein! langweilig zu versuchen. nein! Überlegt euch, wofür dieses Akronym ausgeschrieben steht. Oh nein. Oh Mann. Sucht euch aus, wie ein der <lacht> <lacht> YouTuber, ey, geht nicht mehr, aber ich will meinen F***er ab. Max nimmt sich einfach gar keine den den Mühe mehr, ich seh's schon. Und Dann denkt sich, dann kann <lacht> es nicht mehr aufholen. Ich werde aufholen! Ja, oh, das war irgendwie. Wollen oh. wir mal sehen, wo die Medaillen ehrengewandert oh, sind. Zeigt mir das Silber! Ja, danke schön. Warum, warum bekomm ich was? Dankeschön, Bitte, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin Erster und werd nochmal zu holen. Tschüss Indy Tschüss Max Tschüss Chris Mir war es einfach egal, ich wollte einfach hinschreiben Ist ein YouTuber, oder? Okay, was sagt der Endstand? Komm schon, bitte! Bitte! Komm schon! Ich bin jetzt nicht äh, aufhören Hey! Nicht impfter! Chris, nicht ja. letzter! nicht letzter. Ich bin euer Moderator Schmitti und man hat mir gesagt, dass ich leider kein Trinkgeld mehr annehmen darf. Das tolle an Welche. einer neuen Spielrunde ist, dass ihr euch im Moment alle den ersten Platz teilt und den letzten. Ja, das stimmt. Ja. Dieser Moderator ist mir so suspekt. Je nach eurem Anteil Sos. An ihr das ist so einen Bonus, wenn ihr mehr <lacht> Das Schlimmste daran, sich einen Schlafsack mit diesem Spieler okay. teilen zu müssen. Danke. Oh. <lacht> okay. Okay, okay. Okay, danke Max. Oh Mann. Oh Mann, ist das so schlecht. Der schlechteste Zeitpunkt, um zu sagen, dass man die Scheidung will, ist... Wenn du nicht schnell genug okay, auskriegst, 10 Minuten nach der Hochzeit via Watson. Oh mein <my> Gott! <lacht> <lacht> Kommt, du meinst mal lustig. Dankeschön! Oh, Ach, Chris, was sagst du ja. jetzt? Ich gewinne doch! Was von One Direction macht, wenn er 40... Geht das wird jetzt? <lacht> Stimmt jetzt ab. <lacht> wow. Okay, okay, okay. Komm schon. Okay. Okay. okay. <lacht> Komm schon, please. Okay, okay danke, Nein. Max. Chris, <lacht> fandest du es wirklich besser oder wolltest du nur gegen mich stimmen? <lacht> ich wusste nicht, was du erst gemacht hast. Wir sind am Ende von Runde 2. Mal sehen, was ich getan habe. Aber ich werde trotzdem über dich sein. Über mir sein. Siehst du? Was? Du nicht fünfter. Miese. Okay, jetzt muss ich hier richtig reingehen. Schauen wir uns den endgültigen Widerstand an. Tja. Tja, Chris, konntest du mich doch nicht mehr überholen. Und irgendwie auch nicht mehr zweiter werden. Gewonnen! Nicht fünfter. Gibt fünfter Inge. Mach dir keine Aufruck. Couplash! Zwei. International! Willkommen bei Quiplash. Ich bin Schmitty ich Jensen. bin heute euer Moderator, weil ich eine Wette verloren habe. Tja. Ich hoffe ihr habt alle eure Quiposen an. Also Lass mich nachchecken? Spielen. Das habe ich nicht. Egal, ich muss zum immer gewinnen. hin. <lacht> Ey, das ist beide stark. Das, das ist beide stark. Ich weiß, das ist, wo das eine ist. Ich werde extra das andere wählen. Ich wähle gegen Amogus. Das kann nicht so weitergehen. oha, oha, oha. oha. <lacht> Du kannst nicht immer Amogus als Antwort nehmen, Max. Da <lacht> kommt der nächste vom Band. Eine Genesungskarte für jemanden, der von einem Roboter verletzt wurde. <lacht> Und abstimmen. Beides stark. Beides stark. Tatsächlich ja beides ziemlich stark. Ich <lacht> Komm schon. Oh Gott. Ich hasse euch so. Ja. Alter, ich hasse ja. euch. Ja. So, so, so. Ja. Ich hoffe, ihr treten auf Lego. <lacht> Oha! Halt mal sehen wie ihr abgeschnitten habt. Aua! das war zu viel. Ich hab zu viel abgeschnitten. <lacht> Nicht letzter. Get ist Das ist einfach enttäuschend. Wie unlustig alle seid. Du, du, nicht du, du, doppelt zu so viel. Was man seinen Kindern nicht sagen sollte, wenn der Hund gestorben ist. Okay, wählt jetzt alle euren Favoriten. <lacht> okay, okay, okay. Äh, äh, äh, damit kann ich leben. Du bist schon gar viel des äh, geschlechtslos. Och man, ihr seid so UNLUSTIG! Nein, ja. du darfst du einfach nicht vor mir kommen, Mike. Als nächstes an der Reihe ist der neu. Nein, mit dem <lacht> Gebt eure Stimmen ab. Okay, ich gebe es zu, Max. Du hast mich, äh, Chris. <lacht> Oh Max! Ist <lacht> der <lacht> neu? Nein, mit Abo. Ich Ich bin ein Scheißer. Ich Okay, Mike. <lacht> Nein! Ich das, Frisst das, Mike? Das wird sich noch ändern. ein Scheißer. Ich komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, Word. Folgt einfach diesen Wordlash-Anweisungen. Wir oh. verlieren ja eine Liebeskomödie mit diesem Wort und Titel: Tintenfisch. Oh, ja. oh nein! Oh, oh nein! Oh. <lacht> Wahrheit. Bitte nein! Das eine hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Okay. <lacht> Ihr wisst schon, dass das Wort Tintenfisch mit drin sein muss. und der äh. <lacht> Okay. Okay, das, das ist gut. Unten rechts ist gut. Die Spaß. Und Gold. Dankeschön. Das Ach, ah, das tut mir Was aber nicht leid. Was habt ihr mit Kriegliebe mit Tintenfischen Extreme 2? Was habt ihr dagegen? Das ist ein super Film. Das war's. Kommen wir zum Endstand. <lacht> ich werde sie Oh nein, ich Nicht letzter, frisst das mal. Hey, Bolle. <lacht> könnte, könnte lustig werden. Mal schauen. Wir beginnen mit... Wow, <lacht> <Live -Hack. lacht> wenn du kein Weinregal hast, nimm doch das dafür. Okay. Wow, wenn oh, kein Weinregal <lacht> hast... Wow. Ne, doch, oh. wow, Die sind beide gut! Irgendwie warum oh. nimmst du immer mich? Das ist gut. Ich werde mich nicht selber sehen. Nein. dann dein scheiß Ernst? Wollt ihr mich verarschen? Ja, Wo war das gut, Mann? Das ist so... Oh, shit! Ich hab kein weiterer Mike, halt mal kurz die zwei beiden. Punkt wirklich seltsame geschäftsidee meet <lacht> <aus lacht> und <Wunderschön>. and <lacht> das ist beides <lacht> stark <lacht> das ist beides stark oh gott ey das hört sich aber meet and Weed, das hört sich voll geil an wenn man so eine freundin einfach trifft das seltsamste talent das man bei einem bunten abend zur schau stellen könnte oh nein <lacht> okay <wir lacht> thanks for the <lacht> mein Bein. Ich fühle es einfach, Entschuldigung. Ja, ich habe mich entschieden. Ja, du fühlst es, ne, Ingi? Danke, Chris. Ich bin halt komplett bei Cobra. Der nächste, was Ronald McDonald gemacht hat, bevor er den Job bei McDonalds gekriegt hat. Stimmt drauf los! <lacht> Ey, das ist zu stark. Das ist zu stark. Das ist zu stark. Sorry, Chris. Ich habe sogar extra Pennywise sogar noch mal gegoogelt, weil ich mir wusste, wie er heißt. Oh nein, ich, verste verstehe ich, verstehe ich, ich verstehe beides. Ich verstehe beides und beides ist sehr, sehr stark. Ja? Danke. Oh, ja. Danke. Nicht danke, du kleiner, du kleiner Schmerk Keck! <lacht> Schluck, schnecken, scheiße, mein Zauberstoff ist kaputt, dann konntest du dir jetzt verstecken. aus. Oh, ich <lacht> hab's nicht verstanden. <Eine> neue <lacht> für für Gummibärchen. Oh nein, nein, bitte nicht. Bertie, Boots open. Wirklich so Bots, meine Lieblingsgeschmackrichtung. Bots, Ich Bots, Bots, Bots, Bots, ja, Comic. Bots, Ich werden. <lacht> Gebt uns einen guten Grund, dich nicht aus dem Dorf zu treiben. Schauen wir uns eure Antworten an. Dann verteilen wir mal ein paar Medaillen. Oh Gott. <lacht> ich hab den Shiny Dex in der <lacht> Warum finde ich das lustig? <lacht> Max, es ist locker von dir. Ich sag nichts. Also ja. ja. Sehr schön. Dann lasst uns mal sehen, wer sich die Medaillen geschnappt hat. Silber? Ich habe mir keine Mühe gegeben, weil ich sie so habe. Oh danke. Ja. Oh, halt ein alter Klassiker. Ja, aber dein Verstanden. Uga Uga. Uga. Uga, Uga. Uga! Uga! Warum gibt es Mike als Spielbahncharakter an diesem Spiel? <lacht> sieht wirklich aus wie so ein bisschen Samsung so ein Na, bisschen. schön, dann schauen wir ja. mal. Das ist doch mir Angst. Der einzige Weg, eine Bettwanze wirklich tot zu kriegen, ist. Okay, wählt euren Favoriten. Beides stark, oh. aber ich muss ähm, ernst bleiben. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> uh, sorry, Max. <lacht> Körpergewicht ist not fun. <lacht> Zustimmen. Ja mach mal zerreiz ich beim mein Fell ein. Was, das ist du richtiger Max? Das ist ein richtiger Max. Ähm. Um, uh, well. Was well. das angeht. Was oh. das angeht. Dankeschön, oh. nehme ich trotzdem an. Ach, okay. ich, ich muss immer so tun, fest. als wäre ich sie mal Dann krieg ich oh. die Punkte. Okay, jetzt hab ich's gecheckt. Oh. Ich will das, was nicht meinen Namen beinhaltet. <lacht> Yes! Ja, Chris! <lacht> Ihr Bitter. Das hast du davon, wenn du meinen Namen beschmutzt. Aber hey, danke, dass du es so beschmutzt. ...und sollte es spezielle Grußkarten geben. Okay, stimmt ab! Schönen Todestag, Alter! <lacht> wenn jemand Mike wie so einen Samen fehlt, ich raus! Oh, <lacht> <lacht> Ich bin den Plan! Also, Entschuldigung, aber... Oh! <lacht> Alter, vier, ich hab's euch gesagt.